Wir verbringen 90% unserer Zeit in Innenräumen. Und da vermissen wir die frische, klare Luft im Wald, hoch oben in den Bergen oder nahe eines Wasserfalls. Doch was zeichnet besonders frisch und sauber gefüllte Luft aus? Es ist die hohe Anzahl natürlicher Luftionen, genau wie man sie in der Nähe eines Wasserfalls vorfindet. Diese aktivierten Luftionen binden Pollen und Feinstaub und reinigen die Luft auf ganz natürliche Weise. Deshalb fühlt sich die Luft in der Natur so frisch und sauber an. Und nun gibt es eine Wandfarbe, mit der wir dieses Frischluftgefühl auch in Innenräumen erzeugen können. Die natürlichen Mineralien der IONIT COLOR Wandfarbe verwandeln die Feuchtigkeit in der Raumluft in natürliche Luftionen. Die dadurch deutlich erhöhte Anzahl an aktivierten Luftionen reinigt die Raumluft von Feinstaub und Pollen und macht sie sauberer, frischer und gesünder. Zusätzlich verringern die Luftionen auch die Aerosole in der Raumluft um bis zu 60 Prozent. Aerosole entstehen beim Sprechen und Atmen und sind potenzielle Überträger von Bakterien und Viren. Die Wirkung von Ionizcolor wurde wissenschaftlich überprüft und bestätigt. Auf Untergründen wie Beton, Putz oder Gipskarton sorgen die Spachtelmassen IONIT-FINO und IONIT-FINISH für die optimale Raumluftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent. Gemeinsam im System schafft IONIT so das ideale Innenraumklima. Wir genießen es, draußen durchzuatmen. Und jetzt können wir dieses frische Gefühl auch bei jedem Atemzug im Innenraum erleben. mit. Gesund bauen, gesund wohnen, gesund leben.